Ja, bitte. Hallo, Herr Müller. Hallo. Haben Sie ganz kurz Zeit für ein Gespräch mit mir? Äh, ja, sicher. Bitte. Super, vielen Dank. Also. Mein Name ist Frau Dr. Evans. Ich bin die Stationsärztin hier. Wie geht es Ihnen heute? Ja, mir geht es eigentlich ganz gut soweit, ja? Doch? Das freut mich zu hören. Sie sind ja heute zu uns gekommen, um den weiteren Therapieverlauf zu besprechen. Das letzte Mal haben wir über Ihre Untersuchungsergebnisse gesprochen und uns darauf geeinigt, dass die Therapie schnellstmöglich begonnen wird. Ja, das stimmt. Mhm. Ich möchte Ihnen heute gerne den Ablauf der Chemotherapie erklären und auch so generell, was da auf Sie zukommt. Gut. Okay. Wie wir ja das letzte Mal besprochen haben, haben Sie ein diffuses, großzelliges B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom. Können Sie bitte nochmal erklären, was Sie über diese Erkrankung wissen? Na ja, also... Ich weiß, dass ich bösartige Zellen im Blut habe und deswegen hatte ich ja auch diese große Lymphknotenschwellung am Hals, mhm. aber die wurden ja schon rausgenommen. Mhm. Ganz genau. Es handelt sich um eine Krebserkrankung, wo ein bestimmter Typ weiße Blutzellen sich unkontrolliert vermehrt. Diese Zellen sterben nicht ab, sondern sammeln sich in ihrem Körper an. Zum Beispiel in Lymphknoten in der Halsregion. So wie Sie es auch beschrieben haben, kommt es dann zu einer Schwellung. Die Standardtherapie für dieses Lymphom ist eine Chemotherapie vom AirJob-Schema. Ähm, grundsätzlich ist wichtig zu wissen, dass ähm, Sie mit der Chemotherapie rasch beginnen sollten, da diese Erkrankung sonst tödlich verläuft. Haben Sie denn sonst noch Fragen zu der Erkrankung? Ja. Also ich weiß, dass wir das Mal gar nicht darüber gesprochen hatten, aber muss ich denn eine Chemotherapie machen? Also, weil ein Bekannter hat mir erzählt, dass er eine Strahlentherapie gegen seinen Krebs bekommen hat vor ein paar Jahren. Und ja, also ich weiß nicht, wäre das mhm. bei mir auch möglich? Mhm. Das ist ein sehr guter Einwand. Grundsätzlich gibt es bei verschiedenen Krebsarten noch andere Therapieoptionen, wie zum Beispiel eine Operation oder eine Bestrahlung. Bei Ihrer Erkrankung ist es jetzt so, dass die beiden Therapieoptionen keine gute Wirksamkeit zeigen. Bei dem Lymphom ist die Standardtherapie die Chemotherapie. Grundsätzlich kann es zu Rezidiven kommen und dann ist eine Bestrahlung grundsätzlich eine sehr gute Möglichkeit, dann nochmal zu behandeln. Was wichtig ist, unbehandelt verläuft Ihre Erkrankung tödlich, aber unter Chemotherapie gibt es eine Heilungschance von über 80%. Prozent. Auch bei einem fortgeschrittenen Befund. Hm. Okay, das ich verstehe. Ja, dann wird es wohl so sein müssen. Haben Sie denn noch Fragen jetzt dazu? Nein, danke erstmal nicht. Okay, dann würde ich Ihnen jetzt gerne den Ablauf der Therapie erklären und wie alles weitergeht. Okay, also bei der Chemotherapie verwenden wir Medikamente, die das Wachstum der Zellen hemmen, die sich unaufhörlich im Körper weiter teilen und vermehren. Es ist eine Kombinationstherapie nach dem sogenannten Airjob-Schema. Das bedeutet, dass wir Ihnen Medikamente über sechs Zyklen über eine Nadel verabreichen werden. Wie lange dauert dann diese Chemotherapie? Sie werden alle 14 Tage einen Zyklus haben. Falls Nebenwirkungen auftreten sollten, kann man überlegen, einen Zyklus so um eine Woche oder ein bisschen länger immer nach hinten zu verschieben. Heißt das dann, dass ich die ganze Zeit im Krankenhaus bleiben muss? Keine Sorge, nein, Sie müssen nicht die ganze Zeit im Krankenhaus bleiben. Sie können auch nach jedem Zyklus wieder direkt nach Hause gehen. Wichtig für Sie ist, falls Sie irgendwie schwere Nebenwirkungen oder sowas bemerken, melden Sie sich gleich bei uns oder gehen Sie ins Krankenhaus, dann sind Sie da grundsätzlich besser aufgehoben als zu Hause. Mhm. Mhm. Gut. Ja. Ich hätte nicht wirklich Bedenken, dass ich den ganzen Zeitraum wirklich im, im Krankenhaus bleiben muss. Ja, da brauchen Sie keine Sorge haben. Heutzutage hat man die Nebenwirkungen viel besser im Griff, da können Sie auch zu Hause bleiben. Mhm. Zwischendurch. Genau. Ähm, haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen zum Ablauf? Nein, nein. Okay, dann würde ich jetzt ganz gerne zu den Nebenwirkungen kommen. Falls Sie irgendwelche Fragen haben oder Unklarheiten auftreten, melden Sie sich bitte kurz, ja? Okay, mache ich. Okay. Also es ist so, die Medikamente, die wir Ihnen verabreichen, ähm, können nicht unterscheiden zwischen den Krebszellen und den gesunden Körperzellen. Das bedeutet, dass Sie Merken werden, dass Zellen, die sich schnell teilen in ihrem Körper, dazu gehören Blutzellen, Haarzellen, Schleimhautzellen, dass die betroffen sein werden von den, ähm, von den Chemotherapeutika. Das kann bedeuten, dass vorübergehend bei ihnen auch die Kopf- oder die Körperhaare ausfallen werden. Ja, aber heißt das dann, dass ich eine Glatze haben werde? Also, jein. Unter Therapie kann es das passieren, dass Ihnen die Haare ausfallen? Aber Sie werden bemerken, dass bereits wenige Wochen nach Ende der Chemotherapie die Haare dann wieder nachwachsen werden. Gott sei Dank. Genau. Ähm, Im Mund ist es so, dass es zu Schleimhautentzündungen ähm, kommen kann. Da werden Sie auch diese Entzündungen im Bereich der Lippen und der Zunge bemerken. Im magen darm trakt ist es so, dass Sie bemerken werden, dass es zu Übelkeit kommt erbrechen, dass es vielleicht auch Durchfallerscheinungen äh, geben kann, Appetitlosigkeit, Darmotilitätsstörungen. Ähm, genau Von unserer Seite versuchen wir sie da auch bestmöglich zu unterstützen und die Nebenwirkungen abzumildern und ihnen ein paar Medikamente dagegen zu geben. Okay. Ja Wie ich auch bereits erwähnt hatte, kann die Blutbild äh, oder die Blutzellbildung beeinträchtigt sein. Unter anderem werden auch die weißen Blutkörperchen vermindert gebildet, die für die Immunabwehr zuständig sind. Das bedeutet, dass unter Chemotherapie es zu Infektionen kommen kann. Grundsätzlich können Infektionen unter dieser Chemotherapie auch tödlich verlaufen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig für Sie zu wissen, falls Fieber auftritt, melden Sie sich umgehend in einem Krankenhaus oder bei uns. Denn dann müssen sie stationär aufgenommen werden, damit sie rechtzeitig gut behandelt werden. Ja, das ist sehr wichtig für Sie zu wissen. Mhm. Genau. Neben den weißen Blutzellen gibt es auch noch rote Blutkörperchen. Wenn die vermindert gebildet werden, können Sie feststellen, dass Sie sich so ein bisschen müde fühlen oder schlapp. Dass Sie vielleicht auch so ein Schwindelgefühl manchmal entwickeln. Neben den roten gibt es auch noch die Blutplättchen den Blutplättchen, die für die Blutgerinnung zuständig sind, können Sie bemerken, wenn die ein bisschen zu wenig vorhanden sind, dass Sie manchmal spontan Nasenbluten bekommen oder auch so blaue Flecken bemerken. Genau. Was passiert, wenn die Blutwerte zu rasch absinken oder insgesamt zu niedrig werden? Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Sie bekommen Stimulantien, um die Blutbildung anzuregen oder Sie bekommen eine Bluttransfusion. Ja? Deswegen sind auch permanente Kontrollen des Blutbildes nötig mhm. unter der Chemotherapie. Mhm. Genau. Ähm, eine, weitere Nebenwirkungen, äh, eine weitere Nebenwirkung kann sein, dass die Nerven geschädigt sind. Okay. Was, was heißt das jetzt konkret? Genau. Also bei der Nervenschädigung können Sie sich vorstellen, dass Sie so ein. Kribbelgefühl an den Fingern bemerken, an den Fingern, an den Händen, an den Füßen. Es kann auch so ein kleines Taubheitsgefühl sein. Es kann gehen bis hin zu Brennen oder ganz generell so Missempfindungen. Unter anderem kann auch der Geruchs- und der Geschmackssinn beeinträchtigt sein. Und natürlich darf ich nicht vergessen, auch die psychischen Nebenwirkungen zu erwähnen. Da können Sie unter Angst oder Panik ein bisschen leiden oder... Insgesamt auch Depressionen können auftreten. Das man schon heftig. Ja, ich verstehe, dass das Ihnen sehr, sehr große Sorgen macht gerade. Aber ich kann Sie beruhigen, die Nebenwirkungen bilden sich eigentlich in aller Regel nach der Chemotherapie wieder zurück. Allerdings gibt es auch Nebenwirkungen, die grundsätzlich langfristig sein können. Zum Beispiel Libido-Störungen oder Sexualfunktionsstörungen. Da möchte ich gerne Sie fragen, haben Sie noch einen Kinderwunsch? Kinderwunsch? Mhm. Ich habe schon zwei Söhne. Ah, okay, alles klar. Das wäre nämlich wichtig zu wissen, weil sonst vor Therapiebeginn noch eine Spermiengewinnung erfolgen müsste, um die dann sozusagen zu lagern. Mhm. Haben Sie denn zu den bisher genannten Nebenwirkungen oder noch Fragen? Nein, also, beiden erst noch nicht. Okay. Dann möchte ich gerne darauf äh, zu sprechen kommen, dass die Airjob-Therapie auch Nebenwirkungen am Herz machen kann. Am Herz. Aber genau. Das ist doch das, das wichtigste Organ. Genau, da brauchen Sie jetzt keine Angst haben. Grundsätzlich ist es so, dass die Nebenwirkungen bei bereits vorgeschädigtem Herz besonders stark auftreten. In Ihrem Fall ist das jetzt aber nicht weiter problematisch, denn Ihre Herzfunktion ist gut, das haben wir auch kontrolliert. Und im Verlauf bleiben wir da auch immer in Kontakt und kontrollieren, wie Ihre Herzfunktion ist. Also da brauchen Sie jetzt erstmal keine große Sorge zu haben. Ja, das haben wir im Blick auf jeden Fall. Okay. Dann können außerdem noch Hautreaktionen auftreten, sowie Rötungen oder Bläschenbildungen. Ähm, falls die Medikamente aus irgendeinem Grund aus dem Gefäß rauslaufen, kann es auch in diesem Bereich zu einem Zelluntergang oder zu Schäden im Gewebe führen. Ähm, genau, sonst können die Medikamente auch noch Harnblasenentzündungen verursachen. Da werden Sie Blut in Ihrem Urin bemerken, falls das auftritt. Gegen die allergischen Reaktionen bekommen Sie ein cortisol Mittel. Dieses Medikament selber kann auch nochmal Nebenwirkungen verursachen, wie zum Beispiel ein erhöhter Blutdruck, eine Gewichtszunahme, vielleicht auch ein Muskelschwund in irgendeinem Sinne. Genau, Wasseransammlungen im Körper können geschehen. Was ebenfalls wichtig ist zu erwähnen, ist, dass das Risiko für zwei Tumore in der Zukunft erhöht ist. Für Sie bedeutet das, dass es wichtig ist, dass Sie alle Vorsorgeuntersuchungen in der Zukunft wahrnehmen und engmaschig kontrollieren lassen. Okay. Das waren jetzt recht viele Informationen, Herr Miller. Haben Sie denn noch irgendwelche Fragen bezüglich der Nebenwirkungen? Ja, das sind ja ganz schön viele Risiken. Also ich habe wirklich nicht gewusst, dass, dass die Chemotherapie so viele Risiken mit sich bringt ja, Herr Müller, ich verstehe, dass Sie jetzt aufgewühlt sind, es ist leider so, keine Therapies ohne Nebenwirkungen, aber ich kann Sie auch beruhigen, aus Erfahrung weiß ich, dass ganz, ganz viele Patienten ihren Alltag auch unter Chemotherapie ganz prima meistern und sie brauchen keine Sorge haben, wir hier von Station sind immer da, sie werden nicht alleine gelassen und meine Empfehlung ist ganz stark, dass Sie diese Therapie machen sollten, ja? trotz aller Schwierigkeiten. Okay. Ich würde vorschlagen, dass wir es so machen. Ich lasse Ihnen diesen Aufklärungsbogen hier. Da steht noch mal alles drin, was wir jetzt besprochen haben, mit allen Details. Das können Sie sich in Ruhe noch mal durchlesen, durch den Kopf gehen lassen. Wenn Sie damit einverstanden sind, unterschreiben Sie den Bogen bitte und geben den zurück an mich. Falls Sie irgendwelche Fragen haben oder sowas, dann stehe ich natürlich gerne noch zur Verfügung. Das, das passt schon. Ja. Ich bin ja sowieso davon ausgegangen, dass die Chemotherapie meine einzige Option ist. Okay. Dann würde ich vorschlagen, dass wir es so machen. Ich gebe Ihnen die Nummer von der Station. Falls irgendetwas noch unklar sein sollte, rufen Sie gerne an. Und sonst sehen wir uns zum ersten Therapietag. Okay? In Ordnung. Alles klar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bis bald. Bis dann.